gefragt nach unserem Lieblingsgegenstand äh, muss ich das Victorinox Allox Limited Edition von 2018 nehmen äh, weil ich es am Wochenende gerne dabei habe quasi nicht als EDC sondern als Wochenend DC man sieht es ihm ganz bisschen an, Das ist eben wirklich auch brauche. Das ist das Pionier mit 93 mm Serie. Ganz feines Teil. Und das ist, ich habe ja viele, Sache, viele Messer fürs Grobe, aber keine Taschenmesser, die wenn man auch einen Anzug anhat oder so am Wochenende, Und wenn man dann eben sowas rausholt dann ist das alles, wie man so schön sagt, gesellschaftlich, sozialverträglich und so weiter. Und wird gern gesehen, wenn man dann damit mal eben eine Flasche aufmacht oder ein bisschen was schnippelt, was gerade sein muss. Von daher also, Klaus, das ist meine Videoantwort, kurz und bündig das habe ich sehr gern unter der Woche habe ich allerdings hier mein Champion was im Grunde eine Werkzeugtasche ist im Taschenformat das sichere ich übrigens nur mit so einem Stoppernot hier so dass ich den ganz einfach rausziehen kann und tragen tue ich das dieses Messer Horizontal jetzt mal grad hier in einer selbst genähten Lederscheide, die mich mit einem Knopf hier verriegeln kann. So einfach. Und man schaut jetzt an mich herunter. Und dadurch, dass es horizontal ist, habe ich diesen, diesen dicken Klotz hier nicht in der Tasche und äh, kann man schön mit dem Pullover so abdecken? Und auch der ist sozialverträglich, denn äh, ich arbeite, wie viele ja schon wissen, im Kindergarten und da ist Sozialverträglichkeit durchaus ein Argument. Also, werktags das Champion. Swiss Champion, weil echt, da kann man, da kann man Schilder anschrauben, ja, Fotos hinterlegen und so weiter. Ähm, Im Kindergarten überall mal, wenn man irgendwo eine Schraube locker ist oder was. Und hier ja, am Wochenende dieses schöne, edle Teil. Gut, Klaus, dann. Das Gute.